Die Kommanditgesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, erstens aus einem Vollhafter hier als Komplementär bezeichnet, sowie zweitens aus einem Teilhafter hier als Kommanditist bezeichnet. Nachfolgend wird anhand einiger wesentlicher Kriterien die Rechtsform der Kommanditgesellschaft KG kurz vorgestellt. Kriterium Nummer 1 sind die Vorschriften zur Firma, also zum Namen der KG. Die Kommanditgesellschaft darf eine Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma mit dem Zusatz Kommanditgesellschaft oder kurz KG führen. Rechtsgrundlage hierfür ist der 19 HGB. Kriterium Nummer 2 sind die Vorschriften zur Vertretung und Geschäftsführung der KG. In der Kommanditgesellschaft gilt nur für die komplementäre, also die vollhafte Einzelvertretungs- und Einzelgeschäftsführungsbefugnis. Im Gesellschaftsvertrag können jedoch abweichende Regelungen vereinbart werden. Die Kommanditisten, also die Teilhafter, sind sowohl von der Vertretung wie auch von der Geschäftsführung der KG ausgeschlossen. Die Kommanditisten haben jedoch ein Widerspruchsrecht bei außergewöhnlichen Handlungen. Kriterium Nummer 3 sind die Vorschriften zu den Eigentumsverhältnissen am Vermögen der KG. Das Vermögen der KG wird als sogenanntes Gesamthandsvermögen angesehen. Das heißt, alle Gesellschafter haben das gemeinsame Eigentum am Vermögen der KG. Rechtsgrundlage hierfür ist der Paragraf 719 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Kriterium Nummer 4 sind die Vorschriften bezüglich der Entstehung der KG. Im Innenverhältnis, also im Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander, entsteht die KG am Tage des Abschlusses des Gesellschaftsvertrags oder an dem Termin, der im Gesellschaftsvertrag als Tag der Gründung festgelegt wird. Im Außenverhältnis, also im Rechtsverhältnis Dritten gegenüber, entsteht die KG am Tage des ersten im Namen der KG abgeschlossenen Rechtsgeschäfts, also mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs, jedoch spätestens mit Eintragung der KG ins Handelsregister. Siehe § Siehe 123 HGB Sollte es sich bei der KG um ein Kleingewerbe handeln, so beginnt die KG mit Eintragung ins Handelsregister. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Paragraphen 1 und 2 sowie 6 HGB. Kriterium Nummer 5 sind die Vorschriften der Haftung der KG. In der KG haften die Komplementäre, also die Vollhafter, analog zu OHG-Gesellschaftern, persönlich, also unmittelbar und unbeschränkt, sowie gesamtschuldnerisch. Also solidarisch. Rechtsgrundlage für die Haftung der Komplementäre in der KG ist der § 128 HGB. Die Kommanditisten, also die Teilhafte, haften für entstandene Schulden lediglich indirekt, das heißt nur in Höhe ihrer vereinbarten und geleisteten Einlage. Sollte ein Kommanditist Teile seiner Einlage noch nicht vollständig geleistet haben, so besteht für diesen Kommanditisten eine direkte Haftung dem Gläubiger gegenüber in Höhe der ausstehenden Einlagen, also analog zu der Haftung der Komplementäre der KG. Rechtsgrundlage hierfür ist der § 171 HGB. Kriterium Nummer 6 sind die Vorschriften bezüglich der Ergebnisverteilung der KG. Gesetzlich ist die Ergebnisverteilung der KG wie folgt geregelt. Nach Abzug einer angemessenen Tätigkeitsvergütung für die Komplementäre erfolgt eine 4%ige Verzinsung der eingebrachten Einlagen aller Gesellschafter, das heißt aller Voll- und Teilhafter. Der restliche Gewinn, Restgewinn, wird dann im angemessenen Verhältnis verteilt. Dieses angemessene Verhältnis wird im Ges Gesellschaftsvertrag geregelt. Eine Beteiligung der Kommanditisten am Verlust der KG kann im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen werden. Ist ein solcher Ausschluss im Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen, so haften auch die Kommanditisten für Verluste der KG mit jedoch nur bis zur Höhe ihrer vereinbarten Kommanditeinlage. Während des Geschäftsjahres dürfen die Komplementäre der KG Privatentnahmen in Höhe von maximal 4% des jeweiligen Kapital Kapitalanteils der Gesellschafters vornehmen. Im Gesellschaftsvertrag können zu den Themen Ergebnisverteilung und Privatentnahmen jedoch abweichende Regelungen vereinbart werden. Das Recht auf die Vornahme von Privatentnahmen gilt bei der KG nur für Komplementäre, also Vollhafter, nicht jedoch für Kommanditisten, also Teilhafter. Rechtsgrundlage für die Ergebnisverteilung bei der KG ist der Paragraph 169 HGB. Kriterium Nummer 7 sind die Vorschriften bezüglich der Auflösung der KG. Zur Auflösung der KG gibt es vier wesentliche Gründe. Erstens Auflösung wegen Zeitablaufs laut Gesellschaftsvertrag. Wird ein Enddatum im Gesellschaftsvertrag der KG vereinbart, so endet die KG an diesem Datum. Zweitens Auflösung der KG laut Gesellschafterbeschluss Die Gesellschafter können die Auflösung der KG beschließen. Die KG endet mit diesem Beschluss. Drittens Auflösung der KG mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sowie viertens Auflösung der KG aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Rechtsgrundlage für die Auflösung einer KG sind die Paragraphen 131 und 133 HGB. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die wesentlichen Spezifika der Rechtsform der Kommanditgesellschaft KG näher erläutert. Im YouTube-Kanal der Firma LBV-Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.